Ja, hallo und herzlich willkommen beim Fiederfuchs und dem dritten Fischfreitag. Heute zeige ich euch einen 1994 auf den Färöer Inseln erschienenen Satz dort heimischer Fische. Thank you.